Herzlich willkommen bei der Bestattung Graz. Wir haben heute den Tag der offenen Tür am Allerheiligen Tag. Was findet heute statt? Wir bieten heute unseren Gästen Einblicke hinter die Kulissen. Wir bieten ihnen Sichtweisen, die sie normalerweise, wenn sie hierher kommen, sind sie oft Trauergäste, nicht haben und den Blick für das Verborgene. Dafür haben sie heute Zeit und wir bieten Führungen an den ganzen Tag über von 10 bis 16 Uhr und zeigen ihnen Räumlichkeiten die normalerweise im Verborgenen sind. Wir sehen heute nicht nur den Zeremoniensaal, sondern auch im Hintergrund die Gänge und Räumlichkeiten dort, wo bei uns gearbeitet wird. Ich nehme Sie jetzt gerne mit und lade Sie ein, um Ihnen einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Einen sehr großen und wichtigen Bereich innerhalb der Holding Graz nimmt die Grazer Bestattung ein. Wir sind Dienstleister nicht nur für die Menschen dieser Stadt, sondern mit Filialen in Sieben Standorten steiermarkweit sind wir eines der größten Bestattungsunternehmen Österreichs. Die Grazer Bestattung ist nicht nur ihrem Sinn nach ein Bestattungsunternehmen, sondern sie besitzt auch eine eigene Feuerhalle und, was kaum eine Bestattung hat, einen eigenen Friedhof, den Urnenfriedhof bei der Feuerhalle. Rund 70 Mitarbeiter betreuen 3000 Sterbefälle im Jahr. Als führendes Unternehmen innerhalb der Holding Graz ist die Bestattung nicht nur ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen, sondern vor allem geht es der Bestattung Graz darum, ihre Kunden, die Hinterbliebenen, bestmöglich zu betreuen. Und es ist aber dennoch hervorzukehren und zu betonen, dass neben dem wirtschaftlichen Aspekt immer der Mensch im Vordergrund steht, die Hinterbliebenen und das Privileg, einen lieben Verstorbenen anvertraut zu bekommen. Diesem Vertrauen gerecht zu werden, ist oberstes Anliegen der Grazer Bestattung.